Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, gerade die Adventszeit und das Jahresende laden dazu ein, kurz zurückzuschauen auf das, was uns in den vergangenen zwölf Monaten beschäftigt hat und was wichtig war. Dieser Rückblick fällt bei jedem von uns anders aus und ich hoffe, dass Sie für sich mit dem Jahr 2022 zufrieden sein können. Natürlich kommt man beim Zurückschauen nicht am Krieg in der Ukraine vorbei. Die täglichen und furchtbaren Berichte in den Medien machen uns alle nicht nur tief betroffen, sondern wir spüren die Folgen des Krieges auch ganz unmittelbar. Ich bin sehr stolz auf die immense Hilfsbereitschaft in unserer Gemeinde. Viele von Ihnen haben im Frühling, als die ersten Flüchtlinge bei uns angekommen sind, ganz spontan geholfen. Mit Spenden, ihrer Zeit oder mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen im eigenen Haus, oder in der eigenen Wohnung. Ihnen allen dafür ein herzliches Vergeltsgott. Auch die Unsicherheit, ob wir in diesem Winter ausreichend Wärme und Strom haben werden, ist eine unmittelbare Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. So wie die große Politik versucht, Lösungen zu finden, so versuchen auch wir im Kleinen in unserer Gemeinde unseren Beitrag dafür zu leisten. Da, wo es möglich ist, wird Strom und Gas gespart und das ist oft gar nicht so schwer, wie man es gedacht hat. Und sollte es tatsächlich zu einem längeren Stromausfall kommen, wovon ich persönlich nicht ausgehe, dann werden wir niemanden vergessen. Gemeinsam mit unseren beiden Feuerwehren und meinen Mitarbeitenden im Rathaus versuchen wir sicherzustellen, dass es in jedem Gemeindeteil bei einem Ernstfall Anlaufstelle geben wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Damit wir uns auch langfristig unabhängiger machen können, investieren wir in unsere Zukunft. Fünf neue PV-Anlagen auf unseren kommunalen Dächern sind beauftragt. Die Umstellung unserer Straßenbeleuchtung auf LED wird vorbereitet. Und mit unserer Nachbargemeinde Vaterstetten sind wir im Regenaustausch, um gemeinsam mit Erdwärme möglichst viele Haushalte mit sauberer Wärmeenergie zu versorgen. Das waren nur drei Beispiele. Im neu erstellten Klimaschutzkonzept haben sich der Gemeinderat und die Verwaltung eine ganze Menge wichtiger Energiethemen vorgenommen. Das alles ist nur möglich, weil es unserer Gemeinde weiterhin gut geht. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass es auch so bleiben wird und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch diese Krise gemeinsam meistern werden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt steht Weihnachten vor der Tür und damit die Zeit für unsere Familien und Freunde. Vielleicht sehen wir unseren Heiligabend zum traditionellen Weihnachtsanblasen. Nach zwei Jahren corona bedingter Zwangspause freue ich mich schon darauf, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Ab 16.30 Uhr gibt es am Dorfplatz in Harthausen Glühwein von der Freiwilligen Feuerwehr und Weihnachtslieder von der Amertaler Blasmusik. Ich wünsche Ihnen im Namen der, des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung und ganz persönlich eine ruhige und harmonische Vorweihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein erfolgreiches, glückliches und hoffentlich friedlicheres 2023. Bitte bleiben Sie zuversichtlich.